Hallo Leute, hier ist euer Streunekater. Ich habe beschlossen, ab jetzt regelmäßig Videos zu machen. Den Anfang mache ich mit einer Vorstellung meines aktuellen Minecraft-Servers. Außerdem werde ich Tutorials zu Linux und verschiedenen Programmen und Server-Setups machen und gegebenenfalls auch Starbound äh, installieren und andere Minecraft-Installationen äh, laufen lassen und euch vorstellen bzw. Ganz andere Dinge machen, schreibt mir woran ihr Interesse habt. Ich werde auch gern Minecraft Tutorials machen oder Let's Plays. Also bitte einfach in die Kommentare. Jetzt zu unserem aktuellen Server. Ähm, hier befinden wir uns in einer Fita Beast Unleashed Welt. Wer das nicht kennt, äh, kann ich auch nochmal ein Video dazu machen, sagt einfach Bescheid. Wenn man spawnt, taucht man hier auf und. ...geht den Holzweg hier entlang und kommt sehr schnell durch ein Gebüsch zu dieser Treppe. Ich muss dazu sagen, hier ist nichts gecheatert, kein Creative Mode oder ähnliches. Wir haben uns das alles hier erarbeitet, was allerdings in Fitter Beast auch nicht sehr schwer oder zeitaufwendig ist. Zu dem kleinen Raum hier drüben komme ich später nochmal. Hier steht nur eine Skulptur, die ich mal gebaut habe. Ist auch schön, was man hier alles machen kann. Okay, und wo wir hier stehen, das riesige Gebäude, das hauptsächlich Bauer Hirsch und ich gebaut haben, ist das Gemeindezentrum. Das Ding hat zwei Nutzen. Das eine ist, wir testen hier die einzelnen Mods, die in der Modsammlung Featerbeast drin sind, durch nichts zu intensiv. Wir wollen hier keinem Spieler die Möglichkeit nehmen, irgendwas zu perfektionieren als erster. Aber doch ähm, möglichst alle Mods. Wenn ihr hier was vermisst, schreibt es einfach rein. Und ich werde ein Video dazu machen, vielleicht direkt, wie ich ähm, den Mod teste. Der zweite Sinn an dem Ganzen ist, wie man hier an den Schildern sieht, ähm, neue Spieler oder Spieler, die gerade alles verloren haben in Lava oder Ähnlichem, kommen hier einfach schnell ins Gemeindezentrum und äh, haben die Möglichkeit, sich mit Lebensmitteln und Waffen und Rüstungen und allem einzudecken, was sie brauchen. Auf diesem Stockwerk, wo Getreide angebaut wird und äh, ähnliche Dinge, Melonen, äh, Kürbisse, ähm, auf diesem Stockwerk arbeiten mehrere Goblins, äh, Golems, Entschuldigung. Hier der Strohgolem äh, erntet immer wieder reife Dinge und die anderen sammeln die Sachen ein und tragen sie in ein Sortiersystem. Zu dem komme ich später noch. Der kleine Kollege hier hinten hat sich verklemmt. Äh, keine Ahnung, werde ich mich nachher darum kümmern, den da aus der Ecke rauszukriegen. Der sollte eigentlich seine Sachen in diese Kiste werfen. Barley, also Gerste, ähm, wächst momentan schön vor sich hin, aber der Strohgolem weiß noch nicht, dass er sie ernten soll. Das heißt, hier kann man manuell ernten, wenn man Lust hat. Hier unten also hunderte von tausende von Kartoffeln, von Kuchen, Keksen, alles was man sich vorstellen kann. Im nächsten Stockwerk Büsche, die auch wieder von einem Golem automatisch geerntet werden. Und Kartoffeln, da hinten ein Feld äh, Baumwolle aus dem dann Stoff und, also Wollblöcke und äh, Schnüre produziert werden können. Nächstes Stockwerk, gleiches Schema, hier haben wir Braustände und alles was man zum Brauen von Tränken braucht. Hier äh, ein Karottenfeld, eine automatische Kaktusfarm. Wenn hier so ein Kaktus eins höher wächst, bricht er automatisch ab, fällt runter und unsere Golems sammeln ihn ein. Netter für die Brauerei natürlich. Jo. Und ein Kaktus, der hier nur dumm rumsteht, unter der Treppe. In diesem Stockwerk ähm, von Forestry müsste es sein, die verschiedenen Baumarten. Ich habe einiges gezüchtet, ähm, hier auch. Kistenweise Bäume, die verschiedensten Arten, kann sich auch jeder bedienen und weiterzüchten oder einfach als Papaya-Farm oder ähnliches laufen lassen. Hier Bienen, ebenfalls bis zum gewissen Grad gezüchtet, aber nicht ähm, sehr viel weiter, auch nicht die höheren Maschinen gebaut. Das Wann alles später kommen, so Gentechnik-Sachen. Okay, wieder ein Stockwerk. Also wie gesagt, ich habe gar nicht vor, die hier im Gemeindezentrum zu bauen. Die höchsten Ausprägungen von jedem Mod. Weil ich ja keinem Spieler den Spaß nehmen will, da selber tief einzusteigen. Hier ein Schlafsaal. Das heißt, wenn man reinkommt, schnell ein Bett braucht. Hier hat man Räume. Hier Bibliocraft-Mod. Gegenstände ausprobiert, also Schränke, Tische, äh, ja, das war's eigentlich. In jedem Raum gleiche Sachen, Rüstungsständer, äh, Schrank, hier noch ein kleines. Hat jemand seine Handtasche vergessen? Nee, ähm, eine Uhr und ja, man kann hier also schlafen oder auch einziehen, wenn man mag. Ähm, dann haben wir hier hinten in diesem Stöcke noch die Bücherei. Hier also verzauberte Gegenstände, die sich jeder einfach nehmen kann. Zauberbücher, ein Amboss zum Anbringen der Verzauberungen aus den Büchern auf eigene Gegenstände. Ein Enchantment Table und vom Ages Mod ein Tor und die Möglichkeiten die Bücher für die Ages zu schreiben. Hier haben wir also auch alles... Also nicht alle Seiten, die man haben kann, aber viele. Man kann also schon ganz gute Ages machen. Hier ein paar Bücher, die zu ganz guten Welten führen. Und hinten verzauberte Rüstungen, die sich auch wieder nehmen kann. Hier sehe ich, hat sich ein Spieler oder eine Spielerin äh, eingedeckt mit Rüstung. Kann ich also wieder nachfüllen, nachdem hier sehr viel Experience und andere Dinge erzeugt werden. Hier der Raum für die Power Armor. Wie man sieht, ich bemühe mich, den Server Deutsch und Englisch zu halten, je nachdem, wer gerade drauf spielen will, dass sich alle zurechtfinden. Power Armor Tinker Table, verschiedene äh, Werkbänke, auf denen die einzelnen Bauteile für Power Armors schon gespeichert sind. Und ja, hier waren wir, hier auch. Also nächstes Stockwerk. Ich entschuldige mich für das Hühnergegacker. Oben gibt es eine Hühnerfarm. Hier unser Schmelzofen. Hier ist Obsidian offensichtlich gerade geschmolzen worden. Was man hier abgießt, kommt in diese Kiste und wie man sieht, haben wir eine ausreichende Menge Eisen, Kupfer, Aluminium, Gold, auch Alumalt, also die neuen Metalle. Kohle, wenn jemand hier irgendwas in einem Ofen äh, schmelzen will, ist auch zu Genüge vorhanden. Hier die Tinkers Construct ähm, Gegenstände, ähm, also die Toolstation und Toolforge, Part Builder, Stencil Table. Alles was man sich wünscht, auch die Bücher, wenn sich jemand braucht und schon ein paar Sachen, die man braucht, um ähm, seine Werkzeuge zu verbessern. Hier hinten Soundcraft, den Raum muss ich noch etwas verschönern mit Zauber-Infusion-Altar und dem normalen Zaubertisch. Äh, zu den Büchern komme ich auch gleich noch. Also alles, was der Zauberer so braucht. Und dann einige leere Räume, wenn ihr interessiert seid, dass ich irgendein Mod noch Vorstelle und ausprobiere, das hier noch nicht seinen Platz hat, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Mods überhaupt bei Feed the Beast Unleashed ähm, dabei sind, dann einfach auf feed-beast.com gehen. Und dort gibt es die Modlisten für Unleashed zum Beispiel, welche Mods da drin sind. Und wenn ihr sagt, hey, der Mod ist ja völlig vernachlässigt worden, kümmere ich mich drum und mache ein Video dazu. Also, wie gesagt, viele leere Räume für solche Videos. Hier, Dartcraft, das ist der Mod, den ich gerade ausprobiere mit Rüstungen, Waffen und Ähnlichem. Ähm, also, alles, was man hier braucht, der Force Infuser für Dartcraft, gratis Dinge ähm, zum Verwenden darin. Hier auch alles, was man so braucht, um einzusteigen in Dartcraft. Wie gesagt, hier auch wieder nichts übertrieben. Ja, was wir noch haben ist der villager Park. Hier also ganzen Haufen Türen. Und Golems. Ein bisschen mehr Golems, weil vorher waren mehr Türen da. Da hat dann das Ganze aber zu laggen angefangen, weil wir hunderte von Villagern hatten. Das habe ich jetzt etwas eingedämmt. Da waren wir schon. Im nächsten Stockwerk.